Danke, das ganze Team freut sich sehr sehr, dass wir den Preis hier bekommen haben, vor allem, dass wir ihn hier in Frankreich bekommen haben, weil gerade in, in dem Land ja auch die Kurden ein bisschen eine besondere bisschen Stellung haben. Von daher, vielen, vielen, vielen Dank für den Preis hier in Frankreich. Donc, merci, on est très, enfin, toute l'équipe remercie, remercie pour ce prix. On est particulièrement heureux que ce prix a été donné aussi en France, puisque les Kurdes ici ont un rôle particulier. Et donc, il n'y a pas encore de produits enfin, distributeur en France, donc, euh, voilà, appel, euh, disons, nous faut...